Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Oliver Schirmer. Schön, dass du ja wieder hier zurück bist auf meinem Kanal und dass du dieses Video eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Content Recycling. Und Content Recycling ist äh, wirklich ein richtig guter Weg, ja, um zum einen mehr Reichweite zu generieren, zum anderen aber auch, ähm, ja, spart es dir natürlich unheimlich viel Zeit. Ähm, auch ich habe äh, immer wieder mal die Situation mit Teampartnern, dass äh, Teampartner zu mir sagen: Mensch, äh, die diesen ganzen content erstellen und so weiter da habe ich nicht so viel zeit für und wenn du dir am anfang ja ähm, gedanken über deinen workflow machst dann kannst du ich sag mal aus einem content den du erstellst unendlich viel äh, ja, content äh, kreieren für ja im Prinzip deinen kompletten Social-Media-Auftritt, wenn du das so willst. Dazu musst du dir einfach zu Beginn mal äh, Gedanken machen ja, über deinen Workflow äh, beziehungsweise ähm, ja, wie du äh, ja, das am besten machen kannst. Und dazu möchte ich dir jetzt gleich eine kleine Anleitung geben, einen kleinen Workflow, wie du ja mit äh, ja, einem Content, den du einmal erstellst, den vielfach verwenden kannst und dadurch auch deine Reichweite steigerst. Ne? Also wichtig ist aber da dabei immer, dass du eine gute Vorgehensweise hast, also dass du eine überlegte Vorgehensweise hast, dass du eine gute Planung hast. Ähm, und das ist im Prinzip das Entscheidende, wenn du mit ja, wenig Zeitaufwand, ja, ich sag mal, ähm, ja, viel äh, Content dementsprechend äh, erstellen willst. Äh, als allererstes ja, solltest du ähm, ja, eine kleine Präsentation erstellen oder dir Stichpunkte, ja zum Beispiel in einem Google-Dokument erstellen oder in einem Word-Dokument, dass du einfach weißt, okay, welche Inhalte möchtest du jetzt transportieren? Und dann machst du aus diesen Stichpunkten, ja, machst du beziehungsweise aus der Präsentation machst du dann im Prinzip ein Live-Webinar oder machst einen Livestream, ja, für deine für deine Community für deine Teampartner, wie auch immer, ja. Und dann kannst du aus der Präsentation raus, ja, ähm, ich sag mal aus dem Live-Webinar raus, aus dem Livestream heraus, ähm, dann einzelne Sequenzen äh, schneiden und kannst die zum Beispiel dann für ein Video auf YouTube und so weiter hochladen, ja. Du kannst ähm, die Aufzeichnung, ja, ähm, dann dementsprechend hochladen, ne? also auf YouTube, Vimeo etc., auf andere Videoportale. Ne? Also das, wie gesagt, wir da die komplette Aufzeichnung oder ich würde dir empfehlen sogar zu schauen, okay, wenn du verschiedene Themenbereiche ansprichst oder verschiedene äh, Tipps in äh, deinem Livestream gibst, dass du dann einfach jeden Tipp kannst, du ein einzelnes Video draus machen. Ne? So, ähm, Genau, dann hast du im Prinzip die Möglichkeit, denn das Webinar, den Livestream oder die einzelnen Videos, die kannst du im Prinzip transkribieren lassen. Und ich nutze dazu zum Beispiel skrippe.com, ja, ähm. Das ist ein Tool, was ich selbst nutze, ich muss aber auch gleich dazu sagen, du, du kommst um eine Nacharbeit nicht drumherum. Ja? Ein Transkript ist nie fehlerfrei. Und wenn du es dann, ähm, ich sag mal, ähm, ordentlich haben willst, dann kannst du das, äh, dann musst du das noch mal kurz nacharbeiten. Aber es ist natürlich was anderes, ob du einfach den Text noch mal liest und Fehler ähm, abänderst oder einen kleinen äh, Satz umänderst, als wie wenn du noch mal komplett neu den Text äh, dir äh, quasi überlegen musst und schreiben musst. Und das kannst du im Prinzip als Gerüst für einen Post bzw. einen Blogbeitrag verwenden. Wenn du zum Beispiel in deinem Livestream oder in deinem Live-Webinar, was weiß ich, zehn Tipps zu einem bestimmten Thema hast, dann kannst du im Prinzip jeden äh, Tipp einzeln ähm, ja, als Post verwenden. Ja, oder du kannst im Prinzip einen größeren Blogbeitrag erstellen. Ähm, wie auch immer. Also du siehst, der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Das heißt, du hast jetzt schon äh, ein Live-Webinar gemacht. Ja, das hast du aufgezeichnet, hast daraus äh, vielleicht drei, vier, fünf, sechs, sieben verschiedene Videos produziert für YouTube. Und du hast ja nur einmal im Prinzip den Zeitaufwand für das Live-Webinar und dann natürlich eben das Schneiden und so weiter. Dann hast du daraus, ich sag mal, einen Blogbeitrag gemacht oder einzelne Posts für, dein, für deinen Social-Media-Auftritt. Dann kannst du im Prinzip als nächstes die Audiospur dann des, der Videos nutzen, ja, der einzelnen Videos, um das als Podcast zu veröffentlichen oder halt dann dementsprechend in kompletten kompletten Livestream, hast einen weiteren Kanal, wo du zusätzlich Reichweite generierst, also wir haben jetzt das Webinar, den Livestream, wir haben äh, die Videos, YouTube, Vimeo, etc., wo du Reichweite generieren kannst, wir haben dann Blogbeitrag, Posting, Social Media, etc. Und dann hast, kannst du, wenn du ähm, ein Blogbeitrag, Beitrag erstellt hast kannst du zum beispiel diese diesen Blogpost oder die präsentation geht auch ja kannst du runterladen oder beziehungsweise dann im nächsten schritt als pdf auf slideshare.net veröffentlichen und da habe ich vor kurzem mal wieder weil ja ich das eine ganze zeit lang nicht gemacht habe habe ich es mal hochgeladen, und habe geguckt, ob das Ganze überhaupt noch so funktioniert, wie das vor, du siehst, ich habe das vor etlichen Jahren schon äh, gemacht und vor sechs Jahren war, war das so, mittlerweile haben das 362 Leute hier gesehen, du siehst, über 200 äh, Leute. Ähm, natürlich kann man es auch nicht hochladen, dann sehen es halt 200 Leute weniger. Ähm, ja, und jetzt habe ich es vor drei Wochen wieder äh, begonnen und ähm, hatte dann, ja, bereits hier 46 Views, hier 42, hier 38. Also du siehst auch hier einfach durch das, dass du der Text ist ja sowieso schon erstellt. Und dann kannst du im Prinzip einfach den Text drucken, als PDF abspeichern und lädst das bei Slideshare hoch. Oder du nimmst einfach die Präsentation, die du erstellt hast und lädst die bei Slideshare hoch. Und ähm, wie gesagt, das waren dann in sechs Tagen, als ich äh, diesen Artikel dann hier auch veröffentlicht habe, waren es 87 zusätzliche ähm, ja, Aufrufe, ne? also auch so kannst du dann deine Reichweite erhöhen. So, dann kannst du im Prinzip hergehen und kannst die Kernaussagen oder Fakten von dem Blogbeitrag als Inhalt für eine Infografik verwenden. Das heißt, dann erstellst du als nächstes eine Infografik. Diese kannst du dann zusätzlich auf deinen Blogbeitrag einbauen, was den Wert deines Blogbeitrags erhöht. Du kannst es dann aber auch in Social Media äh, posten. Dann kannst du ähm, im, im nächsten Step, ja, ähm, alles, was du bisher erstellt hast, ne, auf ähm, ja, Social Media posten und zwar immer zeitversetzt. Das heißt, du postest zum Beispiel die Infografik montags auf Instagram. Dann postest du die Infografik äh, freitags auf Facebook und so weiter und so fort. Und so hast du dann ja ruckzuck, ähm, ich sag mal 20, 30, 40 Posts, äh, die du auf den verschiedensten äh, Social-Media-Kanälen dann zu unterschiedlichen Uhrzeiten und Tagen äh, posten kannst, obwohl du die nur einmal erstellt hast. Ja. Ähm, was du nicht machen solltest, ist ähm, ja im Prinzip alle dann gleichzeitig überall veröffentlichen. Ähm, das, ähm, da würde ich dann eher hergehen und würde sagen, okay, jeden Tag ähm, woanders ja, und äh, quasi eine Art rollierendes System für dich dann dementsprechend äh, entwickeln. Im nächsten Step ähm, kannst du dann aus den einzelnen Punkten, aus dem, äh, aus dem Blogartikel ja, neue Posts erstellen. Wenn du 10 Tipps für XYZ hast, ja, dann kannst du Montagstipp 1, Dienstag Tipp 2, Mittwoch Tipp 3 und so weiter. Und dann kannst du last but not least mehrere Artikel, ja, wenn du mehrere Blogbeiträge ähm, erstellt hast, dann zu einem E-Book zusammenfassen. Und das E-Book kannst du dann als Liedmagnet verwenden, ja, als ähm, ja, ich sag mal, als Ergänzung zu einem Content, ja, zu einem Co als Content-Upgrade, dass man sich das runterladen kann, kannst dadurch Leads generieren und kannst via E-Mail-Marketing natürlich dann wieder, ähm, ja, mehr Menschen erreichen. Ja, du kannst auch mehrere ähm, Videos, mehrere Audios zu einem Trainingskurs zusammenfassen. all das ist ist denkbar und ähm, dann ist natürlich eins noch wichtig ja wenn du eine eigene E-Mail-Liste hast beziehungsweise die aufbaust dann promote ja deinen Content auch über deine E-Mail-Liste und so kannst du ja mit einem Content den du einmal erstellt hast nämlich dein Live-Webinar ja oder deinen Livestream kannst du ähm, ja x beliebig viele äh, Posts, Videos etc. machen, ja und diese dann dementsprechend in den einzelnen äh, Kanälen verteilen und dadurch deine Reichweite erhöhen. In diesem Sinne hoffe ich natürlich wieder, dass das Ganze für dich hilfreich war. Wenn dem so war, würde ich mich freuen, wenn du der Sache hier einen Daumen hoch gibst. Ja, abonniere meinen Kanal, dass du ähm, ja, keine Videos verpasst, drückt die Glocke und teile das Ganze mit deinem Netzwerk und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und natürlich interessiert mich auch immer deine Meinung zum Thema und darüber würde ich mich dann auch freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt. Also, in diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute, maximalen Erfolg, viel Spaß und bis zum nächsten Video.